Heute werden wir eine Menge Blödsinn sehen. Rund auf den Boden! Sehr verstörende Nachrichten von der Vernon Central High School. Willst du, dass noch mehr Leute sterben? Stopp!